und schon haben wir wieder eins meiner kleinen beweglichen lichter ich hoffe ihr seht was ich sehe und wer auch immer meint das ist ein flugzeug dem sage ich nein das ist es nicht denn ein flugzeug würde geräusche machen und würde blinken und beides tut es nicht Im Regelfalle sehe ich hier drei oder vier von den Dingern, die in der Nacht rumfliegen. In diesem Fall ist jetzt die Bahn von West nach Ost. Das ist jetzt im Osten, also hinter der Kirche. Ich befinde mich hier auf dem maria in München. die Uhrzeit könnt ihr an der Kirche ablesen. Kein Bullshit, kein Hoax. Das ist das wahre Leben. Ich hoffe, dass die Kamera das überhaupt noch aufnimmt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 Weil hier, wie gesagt, in der Nacht mindestens zweimal so ein Licht vorbeikommt. Ist schon kurios. Naja, das wahre Leben. Ich schätze, dass es ein Wetterballon mit äh, Technik unten dran ist. Wir werden sehen. Vielleicht kann ich das in der Nachbearbeitung herausfinden bis dahin. Ist wieder soweit. Keine Ahnung ob man es sehen kann. Aber ich nehme es einfach mal auf. wenn das ein so Flugzeug ist, dann fresse ich einen Besen samt Stängel. Ich habe jetzt mal die Einstellung bei mir am Handy einfach mal geändert. Und muss sagen, auf dem Bildschirm sehe ich gar nichts. Jetzt sehe ich erst was. den Fokus auf unendlich gestellt. Das scheint aber nicht richtig gewesen zu sein. Ich vergrößere das mal. Na, vergrößere dich. Das ist das, was man mit maximal zum sieht. doch cool oder und diesmal ziemlich genau von westen nach osten also Nordwest nach südost sehr hoch diesmal ich spreche das jetzt auch ab weil mir der arm gleich abfällt Man wahrscheinlich nicht viel erkennen oder die fotos sind ergiebiger aber die kamera fängt das irgendwie nicht richtig ein ich arbeite mit der helligkeit minus plus trotzdem ist einfacher ein licht was von oben kommt also von oben erhält der himmel verrückte geschichte hier habe ich einfach verschiedene einstellungen benutzt weil die Bilder am Anfang recht dunkel waren, bin ich hingegangen und habe bei der Nikon P900 oben einfach am Rad gedreht, um verschiedene Modi aufzurufen. Dann zum Schluss, eine Minute später oder so, habe ich dann sogar mal versucht, den Blitzei zu schalten, um zu sehen, ob hier irgendwelche Reflexionen kommen. Naja, anhand von dem Zeitstempel seht ihr, dass es das morgens um 4 Uhr war und äh, das war schon ungewöhnlich. Erst die Lichter in der Nacht und dann auf einmal dieses von oben beleuchtete Himmelszelt. Fand ich interessant. War eine angenehme Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bis dahin. Tut Gutes.